Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Fragetyp Nummerisch erstellen können. Wir befinden uns hier schon im Moodle Test und auch wo wir den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier eine Frage hinzu. Nummerisch befindet sich hier und klicken auf hinzufügen. Zunächst geben Sie einen Fragetitel ein. Damit finden Sie dann Ihre Frage später in der Fragensammlung oder im Test auch leicht wieder, wenn Sie sie gut benennen und fügen hier einen Fragetext ein. Bei uns wird gefragt, wie hoch das City-Hochhaus, auch Uli Riese genannt ist, welches in Leipzig steht. Sie können hier mit Ihrem Editor natürlich auch Formatierung des Textes vornehmen. Weiterhin geben Sie die erreichbare Punktzahl ein und nach Wunsch auch ein allgemeines Feedback. Kommen wir nun zu den Antworten hier unten. Das City-Hochhaus ist stolze 142 Meter hoch. Das wäre also die korrekte Antwort. Hier können Sie angeben, welche Fehlertoleranz herrschen soll. Sagen wir mal 5 Meter und wählen natürlich, dass die korrekte Antwort ist als Bewertung 100 aus als Prozentzahl. Sie könnten hier auch noch ein Feedback angeben. Weiterhin könnten Sie auch andere Antworten mit eingeben, beispielsweise wenn Sie jetzt mit den Einheiten arbeiten, denn in unserer Frage ist ja nicht genau angegeben, in welcher Maßeinheit geantwortet werden soll. Dann werden wir also hier einmal korrigieren in Meter. Wäre das so, könnten Sie also das andere hier ignorieren. Würden Sie mit einer Maßeinheit bzw. mit mehreren arbeiten, könnten Sie hier im Reiter Verwendung der Maßeinheit das mit Einstellen, wo entweder das Optionales ist, es angegeben werden muss, je nachdem, und sich dann auch hier unten weitere Einstellungsmöglichkeiten öffnen. Wenn also die Maßeinheit angegeben sein muss und auch bewertet wird, können Sie hier einen Abzug wegen der falschen Einheit mit angeben. Das fragezeichen kästchen hilft Ihnen noch mal ein bisschen bei der Einstellung. Weiterhin wird die Maßeinheit entweder angezeigt als Texteingabe, wo also der Lernende selber die Einheit eingibt oder wo sie kann, ausgewählt werden kann oder mit einem Dropdown-Menü ausgewählt werden kann. Und wo die Einheiten stehen, wie also im europäischen Raum üblich rechts oder vielleicht mit den amerikanischen und englischen Währungseinheiten vor den Zahlen. Hier in dem Bereich Maßeinheiten würden Sie dann die Einheiten eingeben, sprich also Meter. Und erst wenn wir jetzt hier unsere weiteren Antworten holen, haben wir den Faktor 1,0, denn das ist ja unsere optimale Antwort. Wenn Sie das beispielsweise in immer mal Zentimeter nehmen, müsste das der Faktor 100 sein. Und entsprechend können Sie auch weiter Maßeinheiten mit eingeben. Haben Sie alles vollständig, speichern Sie Ihre Eingaben ab. Und wir schauen uns. Frage in der Vorschau an. Hier oben haben wir also unsere Frage. Wir würden etwas eingeben und könnten dann auswählen, in welcher Maßeinheit wir das nehmen und könnten das in unserem Beispiel hier noch mit überprüfen. Ja, Das war die, der Fragetyp zur nummerischen Berechnung und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.